Jetzt müsst ihr Vorlieb mit mir nehmen. Wir verabschieden uns vom Gletscher und steigen jetzt vom Snowboard auf das Fahrrad. Und ein kleiner Schwenk noch. Mega geil mit dem Nebel. Rauf wie runter, diese coolen Ziegen. Und die lassen sich hier nicht verstecken, obwohl die ja mitten auf der Straße unterwegs sind. Ja, Nico hätte eigentlich zum Tierfilmer werden wollen, glaube ich. Oh, geiles mittelstation Heute in Fahrradklamotten und nicht in... ...Skisachen. Was waren wir gestern in? Snowboardklamotten. Ja, Snowboarden. Und jetzt schauen wir mal, auf welchen Trail es uns zieht. Und zwar haben wir gleich mal mit der blauen Line begonnen. Oben der Anfang ist aber, glaube ich, immer blau, soweit ich das verstanden habe. Und ja, Sölden hat ordentlich ausgebaut, also wenn ihr die letzten Jahre nicht da wart, dann lasst euch mal überraschen, was da alles dazugekommen ist. Ich war tatsächlich schon ein, zwei Jahre nicht mehr dort und war total erstaunt. Also man kann einen Tag definitiv locker verbringen, eventuell sogar zwei oder drei, wenn man wirklich jede Strecke ausprobiert. Es gibt nämlich auch noch ein, zwei Strecken zum Dazutreten. Wir haben diesmal aber die gondelnahen Strecken ausgewählt und da haben wir mehr als zu tun. Und wir waren eigentlich auch fast nur auf blau und rot unterwegs. Es gibt auch bei beiden Gondeln eine schwarze Strecke mit einigen Drops. Petra war nämlich blau und deswegen ist sie so gut gefahren. Kann nicht wahr, nur mein Fahrrad ist blau, wie ihr seht. Ja, Am Tag davor waren wir ja am Gletscher unterwegs, da gibt es ein eigenes Video dazu, habt ihr vielleicht schon gesehen. Wenn nicht, dann verlinke ich es euch nochmal unten angepinnt in den Kommentaren. Woohoo! Oh! oh, oh. <laughs> neuen Bond ist hier das Auto von einem älteren Bond ah. das ist doch vom Ali das Auto Ach so. ich schick ihm mal ein Foto ob das wohl auch den Trail runtergeschickt worden ist? so wie es ausschaut wahrscheinlich schon he? wir fetzen gerade noch auf den Gipfel vom Geislachkugel zu dieser James Bond Lodge, aber da oben hängt schon eine Wolke wollen wir mal hoffen, dass der Wind die nochmal wegpustet und so schaut es nach unten aus, <lacht> müssen wir nutzen, solange es noch geht, der Blick noch da ist. Wir machen uns gerade noch schlau, welcher Bond es eigentlich war. Hätten wir natürlich auch suchen müssen. So ja Da steht es. Spektrum. Ich bin Spektrum. 007, mal in der Wolke. Oh, oh. Das, das schneit. Der 13. Uh. Ich sitze mit dem Bordgerl. Oh, Gott. Diesmal überlebt Was War hier nicht alles gut? Und so schaut es hier oben aus. Da ist nur Wolke, aber hier rüber gibt es dann doch noch ein bisschen Aussicht. Und hier hinten das Gipfelkreuz. Na, was sagst du? Oh, ja, sauer. Aber kalt, gell? Immer tatsächlich am Kreuz. Gut, weit war es jetzt nicht mehr, aber frisch ist es wirklich auch kalt auf gut Deutsch. Aber hier gibt es noch mal ein bisschen mehr Panorama. Und damit ging es dann auch wieder zurück auf den Trail, diesmal auf die rote Line beim geislach Schon die Station. Gleich geht's los. Jetzt geht's los! Eine schwarze Wolke ist da schon wieder. Macht Hast du nichts. die gesehen? beginnen. <lacht> heute sind wir keine Fühle, heute ist Sonntag. Aber immerhin, als Einkehrschwung, Panoramaalm, so viel gut. Bestell. Was ist du? Hm? Ich esse den Kaiser. Ach so. Du durftest nur <lacht> Wir sind gut zurück am Auto. Und ja, Fazit, wie hat es dir gefallen? Ja, also mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Ich muss sagen, meine Naturtrails taugen mir so ein bisschen mehr. Ist jetzt nicht, äh, aber so gelegentlich mal Bikepark fahren, so zur Übung, wo man die Hand küssen kann, wenn man den Lenk in der Hand hat. Er fährt einfach besser Kurven wie ich. <lacht> es ist ganz witzig gewesen. Ja. Also, ich finde es auch witzig und es ist krass, was die alles gemacht haben. Also, auch die ganzen North Sie also ihr seht es ja vermutlich eh im Video. Das ist schon eine Hausnummer. Aber auch für mich ganz klar, also Naturtrail kann mehr. Aber coole Abwechslung, definitiv. Ist halt wie auf der Achterbahn und. Jetzt, wo keine Volksfeste sind, ein Traum. <lacht> genau, und heute macht Sölden schon zu, also die Bikepacks heute letzter Tag, heute haben wir, Tag der Deutschen Einheit. Ja, genau. 3. dritter Oktober. 3. Oktober, ja. Und dann geht schon in zehn Tagen, irgendwie die an der Panoramaalm gemeint, machen die jetzt noch Pause, gell? Und ja, in zehn Tagen geht es dann wieder Skifassen. zum genau. Skiweltkampf. Ja, und oben die Gletscher laufen vermutlich zum Skifahren. Und für uns geht es aber nochmal zum Bike Festival nach rüber. rüber! Und davor ist Kaltan. gerne auf E-Bike-Camp. Ciao, macht es gut. Tschüss.